Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich meine Augenbrauen fülle. Dann nehme ich den Stift von Benefit in Precisely My Brow Pencil. Da gehe ich erstmal mit der Bürste über meine Augenbrauen. Dann nehme ich den Stift... Ich nehme euch mal was ran, damit ihr mal was seht. Dann nehme ich meinen Stift und fülle meine Augenbrauen. Ich mache da immer Striche. Noch die Seite. So, und dann bürste ich einfach nochmal drüber, damit das Ganze softer aussieht. Dann nehme ich den 24 Stunden Setter, der ist auch von Benefit. Dann nehme ich allerdings die flache Seite und gehe damit drüber. Kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. ist die flache Seite. So sieht sie aus. Und damit geht das ganz gut. Ja, das werden meine Augenbrauen. Ich hoffe euch hat das kleine Tutorial gefallen. Und ihr hinterlasst mir ein Däumchen nach oben, abonniert meinen Channel, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Weitere Videos folgen und bis dahin. Ciao!